Das ist der Edelholz Mundblatter kombiniert mit Mauspfeifen. Da kann man ihn verwenden sowohl auf Reh als auch auf Fuchs. Ich mache jetzt mal die Folgen vor: Fiebton. <lacht> Sprengfieb. <lacht> Normales Angstgeschrei. Eifersuchtsgeschrei. da zittert mal etwas mit der Hand. Kidsangstruf. Die Hasenklage. Und wenn man den Fuchs sieht, kann man das Mauspfeifchen einsetzen.